Willkommen zu unserem kleinen 1 1 der Kostenrechnung. Unser Thema heute innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Bisher haben wir primäre Kosten auf unsere Kostenstellen verteilt, also Kosten, die sozusagen von außerhalb des Unternehmens stammten. Jetzt werden wir sekundäre Kosten verteilen, das heißt Kosten von einer Kostenstelle auf andere umlegen. Dies ist insbesondere bei Vorkostenstellen üblich, die ihre sämtliche Kosten an andere Kostenstellen weitergeben. Vorkostenstellen eines Unternehmens können zum Beispiel sein Energieversorgung, zentrale EDV, Wasserversorgung, Kantine, Reparatur etc. Es gibt mehrere Möglichkeiten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das einfachste Verfahren ist das sogenannte Treppenverfahren, benannt nach der Treppenform, die sich im Betriebsabrechnungsbogen nach Anwendung dieses Verfahrens ergibt. In einem Zahlenbeispiel betrachten wir zwei Vorkostenstellen A1 und A2 und zwei Hauptkostenstellen K1 und K2. Hier sind die Primärkosten dieser vier Kostenstellen aufgelistet. Die 10.000 Euro Primärkosten der Vorkostenstelle A1 werden komplett auf die restlichen Kostenstellen umgelegt, entsprechend einem Schlüssel, der den abgegebenen Leistungseinheiten der Vorkostenstelle A1 entspricht. 5,5 der Leistung von A1 wird von A2 beansprucht, entsprechend werden 12,5 der Kosten von A1 auf A2 umgelegt. Die restlichen Umlagezahlen ergeben sich analog. Damit ergeben sich für die Vorkostenstelle A2 neben den 20.000 Euro Primärkosten auch 1.250 Euro Sekundärkosten insgesamt 21.250 Euro. Die Gesamtkosten der Kostenstelle A2 werden nun verursachungsgerecht auf die Hauptkostenstellen umgelegt. Die Hauptkostenstellen nutzen die Vorkostenstelle A2 im Verhältnis 2 zu 3. Also werden die 21.250 Euro auch im Verhältnis 2 zu 3 umgelegt. Am Ende der Rechnung sind die Vorkostenstellen A1 und A2 komplett entlastet und die Endkostenstellen K1 und K2 wurden verursachungsgerecht mit Sekundärkosten belastet. Das Treppenverfahren funktioniert immer dann problemlos, wenn die Leistungsabgabe der Kostenstellen nur in eine Richtung erfolgt. A1 gibt nur an A2, K1 und K2 ab. Schwieriger wird die Situation, wenn die Kostenstellen wechselseitig Leistung austauschen. Wenn also in unserem Beispiel A2 auch an A1 Leistung abgeben würde. Für solche Fälle gegenseitigen Leistungsaustausches hat sich das Gleichungsverfahren bewährt. Jede Kostenstelle stellt hierzu folgende Rechnung auf. Primärkosten plus aufgenommene Leistung gleich abgegebene Leistung. Die Leistung wird sinnvollerweise als Produkt aus Leistungseinheiten mal Kostenfaktor der Kostenstelle formuliert. In diesem Zahlenbeispiel betrachten wir zwei Vorkostenstellen bzw. Hilfskostenstellen mit diesen primären Kosten. Kostenstelle 1 gibt insgesamt 3000 Leistungseinheiten ab, davon 150 an Kostenstelle 2. Kostenstelle 2 gibt insgesamt 900 Leistungseinheiten ab, davon 200 an Kostenstelle 1. Kostenstelle 1 rechnet wie folgt. Primärkosten von 134.000 plus Sekundärkosten, also empfangene Leistungen von 200 mal Kostenfaktor Stelle 2, ergibt abgegebene Leistungen gleich 3.000 Leistungseinheiten mal Kostenfaktor Stelle 1. Entsprechend rechnet Kostenstelle 2, Primärkosten 64.500, plus empfangene Leistungen 150 mal Kostenfaktor 1, gleich abgegebene Leistungen 900 mal Kostenfaktor 2. Zwei Gleichungen, zwei Unbekannten, wir lösen das Gleichungssystem und erhalten, Kostenstelle 1 verlangt 50 Euro für jede abgegebene Leistungseinheit, Kostenstelle 2 verlangt 80 Euro für jede abgegebene Leistungseinheit.